Hallo ihr Lieben! So, ihr habt euch ein Video zu den Gefäßen für Hefewasser gewünscht und das zeige ich euch heute. Hier habe ich zum Beispiel ein Bügelglas. Darin könnt ihr das sowohl herstellen, das Hefewasser, als auch aufbewahren. Denn durch diesen Gummiring kann die Kohlensäure wunderbar entweichen, auch wenn es verschlossen ist. Dann kennt ihr ja schon meine Karaffen. Die sind auch fantastisch, einmal vom Volumen her, von der Größe. Aber auch hier oben, dort wo der Deckel ist, kann die Kohlensäure immer wieder entweichen. Da bildet sich kein Druck, das heißt das Gefäß und das Hefewasser fliegen mir nicht um die Ohren. Wirklich optimal, alternativ auch immer wieder Deckel hoch und Deckel runter. Dann könnt ihr verwenden, auch sowohl zur Herstellung als auch zur Aufbewahrung, solche Wasserkaraffen. Am besten ab anderthalb Liter aufwärts und mit großem Hals für das Anstellgut. Und der Deckel sollte leicht oben obendrauf zu machen sein, damit auch hier die Kohlensäure entweichen kann. Alternativ, morgens und abends immer Deckel ab, kurz ablassen und dann war's das. Also wirklich super. Dann könnt ihr aber auch zum Beispiel solche leeren Milchflaschen nehmen. Ich habe jetzt hier eine, habe die ordentlich durchgespült, da müsst ihr aber auf etwas achten. Entweder macht ihr das wirklich regelmäßig morgens abends Luft ab oder nicht festdrehen, das ist wirklich ganz wichtig. Am besten dann hier den Deckel abmachen und nur locker drauflegen. Oder, aber das zeige ich euch gleich, da habe ich noch einen anderen Tipp, den ihr da auch benutzen könnt. Dann habe ich hier, ich glaube es war Glühwein oder so, eine Flasche. Die ist bedingt haltbar, auch durch den Hals. Also da könnt ihr zwar Hefewasser aufbewahren, aber das Herstellen da drinne wird schwierig, weil der Hals zu eng ist. Und wenn zum Aufbewahren, dann hier nicht den Deckel drauf, sondern auch bei der Milchflasche eben gerade. Nehmt einfach einen Ballon. Ich habe auch welche gesehen, die haben Kondome genommen. Finde ich beim Essen nicht so schön. <lacht> ich habe jetzt hier einen Luftballon, der ist ein bisschen klein, ist eigentlich für ähm, Wasserbomben, aber in der Form ungefähr. Ihr könnt es hier sehen. Und wenn sich da Gas bildet, dann steigt das in den Ballon und dann könnt ihr sehen, Ah, okay, ich müsste da mal wieder was ablassen, aber euch fliegt das Glas auch nicht um die Ohren, weil ganz zur Not fliegt dann eher der Ballon ab. Solche Gläser gehen auch zur Aufbewahrung und Herstellung. Aber auch hier wieder bitte gucken, wegen dem Deckel, dass der nur leicht aufliegt. So und hier habe ich, ich glaube das war Essig oder Apfelsaft, ähm, eine Flasche, die ist natürlich sauber ausgespült und hier mein aktuelles Hefewasser. Das rühre ich nochmal durch, dass die Hefetierchen von ganz unten, also der Satz vom Hefewasser nochmal hier ordentlich durchgeschwenkt wird. Und dann könnt ihr diese Flaschen auch tatsächlich zur Aufbewahrung nehmen, aber nicht zur Herstellung. Denn der Hals ist einfach zu schmal, würde vielleicht gehen mit Kräutern, aber ja, ich würde es jetzt nicht tatsächlich empfehlen. Dann habe ich hier so tolle Trichter, ich verlinke euch alles auch nochmal eben unten. Die sind super und echt Gold wert, wenn ihr Marmelade macht oder hier jetzt mit dem Hefewasser hantiert, die funktionieren richtig toll und auch gerade für so enge Flaschen. Da gieße ich jetzt etwas rein und da könnt ihr es ganz wunderbar aufbewahren, das Hefewasser. Wie gesagt, ich würde es nicht zur Herstellung verwenden. Den Deckel hier auch einmal nur drauf legen, nicht fest zuschrauben. Ich meine das auch nicht böse oder sonst irgendwie was, sondern ich kann euch empfehlen, entweder diese Methode mit den Luftballons. Ich persönlich nehme tatsächlich am liebsten diese Karaffen oder halt auch die Bügelgläser. Manchmal mache ich das in so einem alten Sauerkraut- oder Rotkohlglas, dass ich Hefewasser aufbewahre. Huch, <lacht> da wäre fast was schief gegangen. Ja, diese äh, Wasserbombenballons sind nicht perfekt, aber jetzt für diesen Zweck reichen sie und ähm, ich nehme das dann gerne, um die vielleicht so ein, zwei Tage mal im Kühlschrank zwischenzulagern, wenn ich sonst keine Kapazitäten mehr habe, aber danach verwende ich es auch meistens. So, und ihr könnt jetzt sehen, auch wenn sich hier jetzt Schaum und Gas bildet, dank des Luftballons bleibt das alles drin. Es platzt mir nicht und der Luftballon zeigt mir dann an ob da viel drinne ist oder nicht. Und das Füttern, in dem Fall habe ich jetzt ausnahmsweise mal Zucker genommen. Das war jetzt für eine Freundin habe ich das vorbereitet. Da könnt ihr dann wieder den Trichter nehmen und dann den Zucker hineingeben oder Honig, Honigsirup, Zuckerrübensirup, Dattelsirup, was auch immer ihr gerne verwendet, damit die Hefetierchen gefüttert werden. So, Luftballon wieder drauf. Jetzt ist auch so langsam gedehnt, da geht das nicht mehr so schief. So und jetzt zeige ich euch noch mal was anderes, was ich hier habe. Meine Sauerteige. Hier habe ich meine Lievito Madre. Das sind drei Stück. Einmal der Turbo war das, dann der normale und hier in diesem oberen mische ich immer die Reste davon, um die dann zu verbacken. Ich müsste alles noch mal wieder füttern, ich kam noch nicht dazu. Das sind solche schnöden Plastikbehälter und ich, ihr wisst, ich mag Plastik nicht, aber in dem Fall geht das tatsächlich bei denen am besten im Kühlschrank. Ihr könnt auch wunderbar meine Pyrex nehmen, da ist der Deckel locker drauf. Aber besser hier finde ich, für Sauerteige ist tatsächlich meine Silitform. Wie gesagt, ich verlinke euch das unten mal, könnt ihr euch angucken. Und ihr habt euch gewünscht, mal meine Vorräte zu sehen. Ich habe euch mal erzählt, ich habe so einen wackeligen Vorratsschrank. Deswegen musste ich da so Plastikbehälter nehmen. Und da habe ich meine getrockneten Varianten hier Trockenhefe, Dinkel, Dinkelsauerteig. Das heißt, meine Sauerteige, außer den Madre habe ich immer in getrockneter Form. Hier das Weizenbackmalz, das ist auch schon fast wieder leer, Dinkelbackmalz, das war das aktive, was ja bei Hefegebäck mit Hefewasser schlechter ist, Roggenbackmalz. Mein Weizensauerteig. Also ihr seht, ich bin gut ausgestattet zu Hause für jede Eventualität. Trockenhefe, Weizen. Ja, genau, das habe ich auch noch gemacht. Da kommt demnächst auch noch mein Baguette. Und mein Roggensauerteig natürlich. Und die lassen sich in einem wackeligen Regal optimal stapeln, ohne dass mir das runterfliegt. Und wenn ihr noch Fragen zur Lagerung habt, lasst es mich wissen. Auf dem Bildschirm sind weitere Videos.